Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Prendable Show. Heute hier bei Halt Computer Services in Kleve, einem IT-Dienstleister äh, am Niederrhein, die Prendable äh, die letzten Jahre bzw. auch immer noch wahnsinnig unterstützen und mich unterstützen, in dem Vorhaben, Einzelhändler für die Digitalisierung zu begeistern. Und ähm, wie ihr aus meinem VIP-Video für, äh, für die Newsletter liste vielleicht schon erfahren habt, sind wir jetzt auch seit Anfang Mai in Kleber. Also Prennable gibt es jetzt auch in Kleber äh, und ähm, da habe ich heute einfach mal zum Anlass genommen oder möchte ich zum Anlass nehmen, mal ein paar kleine süße Geschäfte Aber bevor wir das machen, äh, möchte ich natürlich neben High ähm, halt Computer Services auch den Niederrhein-Medien danken, äh, hier in Emmerich, die mich auch unterstützen im Thema Videoproduktion und äh, ja, Auftritt und da freue ich mich natürlich schon. Und als dritte Bekanntmachung äh, gibt es natürlich jetzt auch noch einen Gewinner. Denn beim letzten Monatsabschluss mit dem Tim äh, Lagerpush von Sugar Trends haben wir 50 Euro plus eine Prennable Tasse äh, verlost. Und die glückliche Gewinnerin ist Lilly Hall. Vielen Dank für deinen Kommentar. Äh, du hast uns damit sehr bewegt und äh, dementsprechend möchten wir dir dieses Geschenk äh, ja, ausschütten. Komm am besten auf uns zu, sprich uns an und dann können wir das. Äh, per Postweg, per E-Mail dir zuschicken. Und als ich jetzt vor ein paar Wochen nach Kleve gegangen bin oder gekommen bin, ist mir äh, dieser kleine, süße Flyer hier entgegengekommen. Ähm, das nennt sich Kleverschätzer. Das sind viele inhabergeführte Geschäfte. Äh, ich glaube insgesamt so äh, um die 20 und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also kommt mal mit. Das erste Geschäft, was ich vorstellen möchte, ist das Kunsthaus Elbers, inhaber geführt direkt auch hier in der Fußgängerzone von Klever, von der Frau Becker. Und ähm, bei so einem Geschäft geht mir natürlich das Herz auf, weil das natürlich ein süßes kleine Boutique ist, die kleine Geschenke bzw. Ähm, ja, Unikate verkauft. Wir gehen weiter. Den süßen Laden, den wir von den und Schätze vorstellen wollen, ist der Kindertraum. Und die Katrin hat sich sogar bereit erklärt, auch ein paar Sätze dazu zu sagen, weil uns interessiert natürlich, wie lange gibt es Kindertraum schon und was hat dich vor allem dazu bewegt, ich sag mal im 21. Jahrhundert auch noch ein lokales Geschäft zu eröffnen. Also uns gibt es seit 2005, das ist jetzt im September wären es äh, 14 Jahre und äh, ich komme ursprünglich komme ich aus der Bank und habe dann immer gedacht, hm, da möchte ich nicht äh, für immer bleiben und dann habe ich mir überlegt, was fehlt hier in Kleve und äh, ja, habe gedacht, was gefällt mir auch, was mhm. möchte ich gerne verkaufen und dann bin ich darauf gekommen, dann hier das Spielwarengeschäft zu eröffnen. Super. Und nutzt ihr, wie weit nutzt ihr auch äh, Online-Medien, äh, habt ihr da, wie seid ihr da aufgestellt grundsätzlich? Also ein wichtiger Punkt ist natürlich Facebook, dass wir dann die jungen Mütter und äh, Kunden erreichen, ganz schnell, wenn Neuheiten, neue Lieferungen eintreffen, dass wir äh, da direkt eine große Plattform haben. Und, äh, November online unterwegs, das heißt wir versenden die Artikel und auch, dass der Kunde, die hier vor Ort, wenn er äh, Ganz gemütlich zu Hause auf der Couch ist, kann er seine Sachen aussuchen und dann vor Ort hier abholen. Also es wird dann nicht versendet, sondern ja. der Kunde kann dann sagen, ich komme hier hin und die Sachen sind vorrätig ja. und ich bekomme die ohne Versandkosten geliefert. Ja. ja und vor allem so können sich natürlich junge Eltern wie beispielsweise, wir haben auch vor drei Monaten einen Sohn bekommen, online ja schon mal vorselektieren, vorgucken ja. und dann entweder hier abholen oder auch nicht. Wo findet man euch am besten? Wo sollte man euch am besten folgen? Ein Kanal vielleicht? Was ist euer Fokuskanal? Also ich sage mal einmal auf Facebook unter Facebook. Kindertraum Kleve und dann haben wir unsere Online-Seite, die heißt kindertraum.online. Da könnt ihr uns auch dann Tag und Nacht 24 Stunden erreichen. Super, Katrin, vielen Dank für das ganz spontane Interview. Gerne. Wir haben wirklich gerade vor einer Sekunde gefragt. Super, okay. vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Okay. Das letzte kleine Geschäft, was wir in Kleve vorstellen möchten, ist die Schokoladenmacherei. Wir sehen auch hier, die nimmt Tal an dem ja, Gemeinschaft Kleve Schätzer. Und alles, was man hier finden kann, ist selbstgemachte. Hochqualitative Schokolade, also für alle Liebhaber einfach ein absolutes Must-see. Das war es jetzt eigentlich soweit mit den Geschäften. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, denn ich habe noch eine kleine Ankündigung. Das war die kleine Tour hier durch Kleve und ähm, mit den Klebern Schätzen konnte ich leider jetzt nur drei vorstellen in der Zeit, aber. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns mehr kennenlernen, wenn wir äh, den lokalen Einzelhandel hier in Kleve auch mehr unterstützen können. Und das werden wir tun. Ab äh, eigentlich nächsten Monat, ab Juni, treffen wir uns immer zum zweiten Montag im Monat um 19 Uhr hier ganz in der Nähe beim Innovationszentrum von der IHK zum Trainingslager, zum digitalen Trainingslager. Und da freue ich mich schon auf ähm, Teilnehmer hier aus Kleve und freue mich einfach, unser Konzept von Leverkusen nach Kleve zu bringen. So viel dazu. Ich gönne mir jetzt noch gleich ein Eis mit dem Jens. Vielen Dank auch an Jens, der äh, heute sehr gut und fleißig war mit der Kamera. Äh, und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal zur Prendables Show. Bis dann!